Hallo Leute und willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich euch nochmal Metro: Hellsinger zeigen. Nicht nee, ab. Jetzt gibt es ja das Spiel komplett. Ich habe gedacht, ich zeige euch nochmal ein Testvideo mit Maus und Tastatur mit meiner 6800 XT, meiner Grafikkarte. Und auch vorab, ich habe was Lustiges bei meinem PC festgestellt. Ich habe ja in dem Kommentar gelesen, dass jemand geschrieben hat. Dass ich von der 2700X von dem Weißen lieber ähm, updaten sollte. Und ja, das Coole ist jetzt, ich glaube, ich muss doch ein Update vollführen. Ich habe jetzt den 5800X gekauft. Ich werde noch ein Video machen, wie man ähm, AMD-Prozessoren wechselt. Aber vorab, wie man erkennt, dass sich das Mainboard nicht mit dem CPU verträgt. Ganz kurz aufpassen, ich zeige euch mal was cooles. Ist. USB ist ja offen. Ey, OBS ist ja offen, ich fühle mir mit dem Also ich tue ja mit dem aufnehmen Es ist gut aufpassen, wenn ich das Minimierte öffne So, ich glaube jetzt sollte alles wieder normal sein, oder? Das ist eigentlich echt cool, das zu sehen nicht, wenn das minimiert ist, dann funktioniert das anscheinend. Also ich habe ein Mainboard, ein B550F und weißen zweite Generation laufen eigentlich darauf nicht. Aber vorher hatte er keine Probleme mit meinem 2700X, aber jetzt hat er wohl ein paar Probleme damit. Naja, aber ist eigentlich schon verblüffend. Ich kann es gerne mal demonstrieren, ich mache es mal kurz auf. Ich werde dabei irgendwas sagen, ihr werdet da schon sehen, was dafür aussetzt, dass sobald man es wieder minimiert, ist alles gut. So, zeige ich euch gleich mal Helsinger. Ähm, man sieht jetzt noch, dass das eingeschaltet ist. Aber meistens, wenn ich es dann starte, dann ist es gleich wieder weg. Die Leistung, wo die FPS sieht. Aber es läuft echt gut eigentlich. Ich zeige euch gleich. Ich muss auch ein Update machen zum Handheld, zu meinen Aya Neo. Da läuft Matthew Helsinger auch jetzt verdammt stabil auf mittlerer auf mittlerer Einstellung. Also, jetzt ist es echt spielbar auf dem Eier Neo. So, jetzt nur kurz warten. Ich muss gleich öffnen. Ich sehe jetzt die FPS noch oben rechts. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch sehen könnt, dann.. sieht das jetzt aus? Oben hat man die Schwierigkeitsgrade Lämmchen, Stiegenbock und hier. Und der Unterschied ist, die Gegner sind halt schwächer oder stärker und man hat nicht mehr so viele verschiedene um belegt zu werden. Hier unten hat man die verschiedenen Höllen. Und jeweils, wenn man eine Hölle schafft, darf man verschiedene Herausforderungen dann... Das ist die Herausforderung, die ja. Eigentlich schon ganz cool gemacht. Und nicht wundern, ich habe immer noch kein Taktgefühl. Also, ich finde das Spiel echt geil, aber. Ich kann einfach nicht den Takt schießen, das ist einfach nicht meins. Also ich weiß nicht, ob ihr die FPS jetzt noch sehen könnt, oder ob die wieder ausgeblendet sind. Export. Call, but at least at the start. Moment, die FPS ist auf 90. Ich zeige euch kurz die Einstellungen bei mir. Also auf 2K 165 Hz. Also auf hoch, Ultra, Ultra. 90 FPS haben wir ungefähr. Well the smart money is probably not on up. You can ask it, or worse. Also, das soll erst mal reichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wegen Like und ja, wegen Abo freuen und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Also, bis dann, ciao.